in ganz Deutschland. Das heißt, alles ruht, alles ruht, nein. Während das Privatleben gravierenden Einschränkungen unterliegt, läuft vieles weiter, als ob nichts wäre. Betriebe und Fabriken bleiben geöffnet, um der Wirtschaft möglichst wenig zu schaden. Auch Politik und Verwaltung entscheiden unvermindert weiter. Und natürlich hat auch der Klimawandel nicht pausiert und kann nicht aufgehalten werden, solange der Schutz des Wirtschaftswachstums als politische Priorität gilt. Als oberstes Ziel noch vor der Bekämpfung von uns existenziell bedrohenden Krisen. Diese Wertung der Wirtschaft über Menschenleben ist absurd. Diese Absurdität prangern wir an und gehen für eine klimagerechte, solidarische Gesellschaft auf die Straße. Doch Protest und Aktivismus sind im letzten Jahr um einiges schwieriger geworden und unsichtbarer, während die Umweltzerstörung und damit die Zerstörung unserer aller Lebensgrundlage weiter voranschreitet. So auch beim Beispiel des Dannenröder Forstes der seit September 2019 besetzt ist, um den Bau einer Autobahn zu verhindern. Trotz Pandemie wurde der Protest dort im Herbst geräumt und der Wald gerodet, um den Bau der A49 noch in diesem Jahr weiterführen zu können. Bei der Räumung, bei Sitzblockaden und beim Wegtragen der Menschen ließen sich natürlich keine Sicherheitsabstände einhalten. Aus ganz Deutschland kamen AktivistInnen und mehrere tausend Polizistinnen zusammen. Und so begegneten sich Menschen aus verschiedenen Hotspotgebieten. Das hätte neue Infektionsketten verursachen können, die vermeidbar gewesen wären. Selbst Polizeigewerkschaften forderten daher dass die, äh, ein Ende der Räumung, da die, der Gesundheitsschutz nicht einzuhalten war. Somit trug und trägt der Bau der Autobahn nicht nur zur Umweltzerstörung und Klimakrise bei. Er gefährdet auch direkt die Gesundheit vieler Menschen. Aber der Protest hätte nicht ruhen können. Immerhin wurde der Wald in dem Moment gerodet und unwiederbringlich zerstört und damit Fakten für den Autobahnbau geschaffen. Hätten die AktivistInnen auf ein Ende der Pandemie gewartet, hätten sie in dem Moment vor vollendeten Tatsachen vor einer Wüste aus Asphalt und Beton gestanden. Eine ähnliche Situation zeigte sich vor kurzem in Lützerath einem Dorf in Nordrhein-Westfalen am Rande des Tagebaus Garzweiler, das für Braunkohleverstromung zerstört wird. Dort begann RWE die letzte Woche mit dem Abriss der Häuser und nutzte die Corona-Situation aus, um mit möglichst wenig Gegenprotest das Dorf zu zerstören. Dennoch kam es zu Protesten der örtlichen Bevölkerung und unterstützt von Klimaaktivistinnen. Und auch hier waren die Profitinteressen von RWE offensichtlich so wichtig, dass sie selbst in der Pandemie mithilfe eines riesigen Polizeiaufgebotes durchgesetzt wurden. Wir sehen, Protest gegen Umweltzerstörung bleibt auch während der Pandemie wichtig und richtig. Denn gerade jetzt, wo viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen zu Hause und dem Protest fernbleiben und jetzt, wo die Nachrichten überladen sind mit wichtigen Informationen, über die für uns viele so neuartige Situation werden Projekte durchgesetzt, die an sich schon sehr umstritten sind und jetzt Fakten geschaffen werden, obwohl Informations- und Protestmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. So wurde auch in Lüneburg die aktuelle Situation genutzt, um einem durch die Pandemie verkleinerten Stadtrat die seit Jahren umstrittene Bebauung des Lüneburger Grüngürtels Grün Grün zwischen der Hansestadt, Reppenstedt und Vögelsinn zu beschließen und erste Verträge zu unterschreiben. Dieses Vorgehen ist nichts anderes als undemokratisch. Sowohl im Dani als auch im Lützerath wird deutlich, der Status quo des fossilen Kapitalismus wird mit allen Mitteln verteidigt. Nicht einmal eine Pandemie vermag es, zerstörerische Projekte zu stoppen. Wirtschaftliche Profitinteressen werden weiter geschützt, selbst wenn sie Mensch- und Umwelt schaden. Die Rücksichtslosigkeit des Neoliberalismus drückt sich darin aus, dass trotz der Klimakrise weiter Umwelt zerstört wird, um veraltete Technologien zu stützen. Genauso wie darin, dass trotz Corona-Krise weiterhin Fabriken und Großraumbüros offen bleiben, damit große Konzerne weiterhin Profite erwirtschaften können. Die Pandemie kann aber nur gestoppt werden, wenn die Gesundheit der Menschen in allen Bereichen an erster Stelle steht. Genauso wie Fabriken geschlossen werden sollen, müssen Räumungen und damit verbundene Polizeieinsätze gestoppt werden. Wenn es um eine Lösung der Krise geht... Wird Corona allein betrachtet, häufig. Es geht darum, möglichst schnell zurück zu der Normalität zu kommen, die wir vorher kannten. Währenddessen werden andere Krisen in den Lösungsstrategien nicht nur ignoriert, sondern viele noch verschärft. Dabei ruht in vielen Krisen, der durch Corona verursachten, wie der Klimakrise und vielen anderen, dasselbe Problem inne. Das heißt Kapitalismus. Dass aus der Pandemie, die ohne Zweifel eine Krise an sich ist, eine Krise, dessen Ausmaßes werden konnte, liegt nicht zuletzt an der Kapustsparung der Gesundheitssysteme durch Privatisierung. Die Mutationen verbreiteten sich über Massentierhaltungsbetriebe und die Existenzlöte, in die viele Menschen durch Corona gekommen sind, entstehen durch ein vorher existierendes Ungleichsystem in der Gesellschaft. Die Corona-Krise überwinden bedeutet für uns nicht, in den Status quo vor der Corona-Krise zurückzukehren. Die Krise überwinden heißt, Kapitalismus überwinden und solidarische Alternativen zu einem globalen Neoliberalismus zu finden. Wir brauchen eine Alternative, die soziale und ökologische Interessen vor Profitinteressen stellt. Denn es ist diese Normalität der Ausbeutung von Mensch und Natur, die diese Krisen verursacht.